Und du bist noch immer am Essen. <lacht> hallo. Hi. In die neue Woche und äh, Hallo aus Lavio, aus. Äh, vom Festland. Festland, äh, Griechenland. Erster Tag. Und äh, man sieht, wir sind äh, der Tag äh, gut durchgekommen. Ne, das sieht man nicht. <lacht> ja doch, die Sonne ist, steht tief. Der Stirn heute steht Abend. tief. Wir sind ja heute Morgen ganz früh um viertel vor sieben oder halb sieben mit der Fähre angekommen. Ja. hatten eine erstaunlicherweise entspannte Überfahrt. Wir mhm. sind ja die ganze Nacht gefahren und hatten keine Kabine. Und wir hatten schon Angst, dass wir die ganze Nacht nicht schlafen können. Erstaunlicherweise, also wir hatten eine Hängematte dabei. Ja. Wir haben einen super Platz gefunden für Hängematte und dann noch die zwei Yogamatten übereinander für auf dem Boden. Und gefühlsmäßig dachte ich, habe ich nicht gut geschlafen. Aber dann dachte ich irgendwann, nur, ach, jetzt schau ich mal auf die Uhr. Und dann dachte ich, ja, bestimmt ist zwei oder so und ich muss noch so lange durchhalten. Und dann war es einfach sechs Uhr und man hat schon Land gesehen. Ja, dann ging es eigentlich auch schon relativ schnell äh, Richtung Auto ja. und äh, Autodeck und äh, auf... Äh, Aufschauen, ja, also das ging echt flott, das war echt gut. Und jetzt haben wir einfach einen sehr entspannten ersten Tag äh, verbracht. Ja, wir sind nur sechs Minuten weitergefahren in die nächste Bucht. Genau, genau, in der nächste Bucht. Und da schauen wir eigentlich den ganzen Tag schon die Bötchen <lacht> an, wie sie heute Morgen und Mittag eigentlich alle rausgefahren sind. Sie wurden ja, hier, so, also, ja. sie, sie hier so auf Hänger vorgefahren, ins Wasser gefahren. Und es sind dann alle losgedüst. Und Jetzt kommen sie schön. alle eins nach der anderen wieder zurück. Ist Groß, klein, los, ja. alle, alle äh, äh, Formen und Größen. Ist also echt ist, lustig hier anzuschauen. Ja, es geht los immer hier. was ab. Ja, und so sieht es aus. Wir sitzen hier schön und da wurden die Boden aufgeladen. Direkt für unsere Nase. Also. Richtiges Fernsehen. Richtiges Fernsehen hier. Und von alle Richtungen kommen die Boden angefahren. They call me sassy when I'm strolling down the street They call me classy when I'm serving just the best I can be deadly when I find somebody lovely And now I'm ready like a kitty in a dress Don't call me mean I just want someone to love me Someone to lick my My desperation knows no termination, baby Now would you love me if I was somebody else? Wish I had a tail Wish I had a tail Cause if I did the I would swing it, be swinging it in front of you If I had a tail If I had a tail Yeah, if I did the I would swing it, be swinging it in front of you I would swing it to the beat, I'd be a mover And everyone be jealous of my touch I just wanna be the one that makes you true Now I'd be a super, super cool, not a small as... Guten Morgen aus äh, Lutsa oder Nisakia, ja, sowas ähm, an dem bekanntesten Surf-Spot oder Surf windsurf spot von Athen oder in der Nähe von Athen. Ich hatte gestern eine richtig schöne Abendsession, bis die Sonne weg war. Es war herrlich. Und du freust dich jetzt auf eine Starkwind session Freuen und das ist ein Muss, weil der Windy ist full on äh, da. Es bläst über 30 Knoten. Ja. Und, äh ja, das du brauchst das ab. kleinste Material, ne? Ja. Ich guck besser zu. Gestern war auch schon übrigens so viel. Ich wäre schon eher ein bisschen steifen nackt. So eine Art Wipplesch bekommen. Aber also das kenne ich. Mein Körper braucht halt ein bisschen ja. Aufwärmen, Frühstücken. Schauen wir mal. Ja, ja. Und so stehen wir übrigens direkt am Wasser. Wir schauen hier den Windsurfern schon zu, die ja, auf dem Wasser sind. Blendet ja ein bisschen, weil die Sonne steht noch voll von vorne. Genau, ein bisschen Gegenlicht. Ja. Aber es ist schön und wir stehen für das, wie stark es windet, Richtig ziemlich ruhig. gut ja, das ist aus dem Wind. Geil. Also wir stehen mit Blick aufs Wasser, super ruhig und es bläst einfach. Und staubt kann. nicht rein. Ja. Das finde ich auch immer cool. So. Einfach mega hier. Also ist echt gut. So, Kai macht sich jetzt gerade auf dem Weg ins Wasser, da läuft er mit seinem Wing. Und ich werde mich jetzt mal da nach vorne setzen und äh, ein paar Aufnahmen machen. Also viel Spaß beim ne? Zuschauen. Dante's days in front of the devil's maze It's a good world So splitting hands It's a good world Es sah richtig stark aus bei dir, Herr Wingen. Ja, mega. richtig Ach. gut. Ja. Das erste Mal die doppelten Drehungen probiert ja. und es sah schon richtig, richtig gut aus, muss ich sagen. Ja, es kommt. Es kommt. Ja. War auf jeden Fall echt äh, äh, cool. Spaß, aber auch ein bisschen gibt. Das glaube ich. Und äh, du machst dich schon wieder fertig? Ja, der Wind bläst noch immer volle Kanone. Und ich habe das windsoft aufgebaut. Das lange her, ne? Das ist lange her. Ich glaube, es wird auch zu groß sein, aber... Wir haben nichts Kleineres. Wir haben nichts Kleineres. <lacht> Wir gehen einfach mal so raus. Ja, du. Kannst ich du ja nicht. Okay. Danke. Ähm, ich würde sagen, pass auf. Ich beobachte dich. Mach ein paar Bilder-Videos. Schön. Da liegt das Material. Ja, ich habe glaube ja. ich das große Segel von allem, weil ich habe bisher das größte, was ich gesehen habe, dass sie gefahren sind, ist ein 3,6er. Und ich habe einen 4,0er aufgemacht. Und ich glaube, da sind deutlich schwerere Leute draußen unterwegs wie du. Naja, auf jeden Fall aufpassen, nichts riskieren und äh, Spaß haben. Ja. Ja. Also, wenn Kai schon das kleinste Material ähm, dann sieht es für mich eher schlecht aus. Ähm, ich würde überleben, denke ich, aber Spaß ist dann was anderes. Deshalb ähm, schaue ich einfach lieber zu. Und es ist auch besser, weil ich habe mir bei meiner Wing session mein Fuß ein bisschen aufgeholt am Stein. Da habe ich so einen äh, Cut äh, und das lasse ich lieber mal schön heilen. Weil wenn ich einfach immer aufs Wasser gehe, dann dauert es einfach ewig und äh, da habe ich keine Lust drauf. Und da es eh so viel Wind ist, mache ich es lieber entspannt. Tonight we're running on the right track Hey, da kommt der. Na? Geht's ja. noch nach so langer Zeit? Äh, ja, geht noch. Sah richtig gut aus. Macht Spaß und äh, nee, ist einfach schön auch bitte mit dem Insurfer raus. Aber war harte Arbeit, aber äh, auf jeden Fall äh, spaßig. Sehr, sehr spaßig. Schön. Dann essen. Essen jetzt, aber Stecken. wir haben kein Brot, hast du gerade gesagt. Ja. Wir Oder wir, wir machen was anderes. Was hast du vor? Was hast du machen? Irgendwas mit Nudeln. Guten Morgen! So starten wir in den neuen Tag mit einem. Äh, Was, oder ne? Jede ja, Hälfte? Das zweites Frühstück schon. Stimmt, es ist schon zweites Frühstück. Jeder Hälfte und dann wird es so schön ausgelöffelt. Mhm. schön. Ist, ist ideal, ne? Ist am einfachsten. Und deshalb brauchen wir immer die kleinen. Weil ja, die großen sind zu groß. Ja. Und das gibt uns dann wieder Kraft für die nächste Session aufs Wasser, weil es windet wieder. Das Surfen erwartet ja, aber uns. Aber anderes Spot. Anderes Spot? Sehr schöner Spot. Ähm Mit ähm, Schildkröten. Riesen Schildkröten haben wir gesehen. Stimmt. Gestern Abend zwei Riesen Schildkröten gesehen. Ja. ja. Anscheinend. Ich zeig's euch mal. Ja, weil so stehen wir hier äh, am Ende so ein Sackgasse. Da sind äh, Hotelanlagen und hier haben wir dann geparkt. Und das ist der Ende von so einem Buch. Das geht in so einen äh, Sandstrand, ganz zu so Untiefe. Und da so Öffnung zum, zum Meer raus. Da ist dann der Wingspot. Und die Schildkröten kommen hier rein und schwimmen durch zum Flachwasser am Strand, um dann ihre Eier zu legen. Hat wohl hier der Besitzer vom, vom Surfschule erzählt. Und deswegen sieht man hier dann so viele äh, Schildkröte vorbeifahren. So also ein wenig äh, Vorsicht äh, mit dem Pfeil unter Wasser. Also, wir sind ein bisschen immer angespannt am Fahren, aber die meinen, das ist wohl kein Problem, passiert äh, nicht so schnell was. Hoffen wir da mal. Naja, ah ja, und falls so ihr so wundert, wir haben äh, einen Karton bekommen von äh, Surfschule hier, damit wir ein Surfboard verschicken können. Ähm, nicht, dass, dass ihr denkt, dass wir immer so rumfahren. Ja, Kate, ich habe erzählt, warum hier so viele Schildkröte sind. Ja? Ja, und du bist noch immer am Essen. Ich bin noch immer am Essen. Ja, Ja, ja. ja schön, ne? Und ähm, gefällt uns auch richtig gut hier. Nur, dass hier ein bisschen mehr Windet und Staub, ne? Wie auf den anderen Platz. Es staubt immer. Ja. Aber dann geht es hm? auch. Äh, was? Moskitos. Moskitos, viele Moskitos. Das sind auch viele Moskitos. Ja. Ja, also es gibt so ein paar Punkte, dass du uns sagt, okay, lass uns heute Abend auch schnell weiterfahren. Und, und der Wind geht weg. Und der Wind geht auch weg. Dann geht es vor uns Richtung Patras. Patras Drepano. Ja. Spot, ja. Aber erfährt ihr dann? Nächste Woche. Genau, nächste Woche, weil die Woche so schnell geht's, ist schon wieder zu Ende. Ja. Also, bis dahin. Bis dahin. Macht's gut. Dach, dach. Dui dui.